Heute im Video der brandneue Puma Future Set 1.1 gegen den Puma Set 3.1. Ein großer Preisunterschied. Wir schauen, welcher Fußballschuh hat das bessere Preis-Leistungsverhältnis und hat deshalb auch im Test die Dase vorne. Heute im Boot Battle der brandneue Neymar Fußballschuh. Bevor es zur Performance geht, sind wir ehrlich, auch die Optik spielt natürlich bei einem Fußballschuh eine große Rolle. Sollte natürlich nicht das Hauptmerkmal sein, aber wir wollen natürlich auch die Optik von diesen beiden Fußballschuhen vergleichen. Sprich, wir schauen erstmal, wie groß ist der Unterschied denn in der Optik. Hier sind also die beiden Puma-Fußballschuhe 3.1 und der 1.1 und muss sagen, optisch fällt das Ganze gar nicht so krass auf, dass wir hier einen Takedown-Schuh haben. Zur Erinnerung, hier ist der 1.1, kann man daran erkennen, dass das Fusion Fit Blast vorhanden ist, sprich bis am Mittelfuß und zur Split-Soul und hier wie gesagt der 3.1 mit dem Fusion Fit, sprich nur hier am Mittelfußbereich und nicht um den ganzen Schuh herum. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es optisch gar nicht so einen krassen Unterschied gibt, vor allem ich finde cool, dass beide auf der Innenseite das Future-Logo haben. Zum einen hier natürlich der Unterschied, dass das Ganze hier ja so ein bisschen eher am Fußballschuh angepasst ist und wir hier natürlich nochmal die Information haben, Fusion Fit Plus, Evonit Pro, das ist diese Socke und Crip Control Pro. Stattdessen haben wir hier nur... Das Future Logo und Fusion Fit, kein Grip Control Pro, dafür haben wir hier eine Grip Struktur. muss sagen, hier gibt es aber für mich eher einen Gewinner in Form von 3.1. Wir haben hier einen Unterschied von 120 Euro, man kann es fast nicht erkennen. Die Socke ist ein bisschen unterschiedlich und wir haben hier weiße und hier grüne Struktur. muss aber sagen, das sieht man nicht, dass es 120 Euro Unterschied sind. Ihr könnt gerne mal Feedback da lassen, was ihr denn dazu sagt. Machen wir noch den Softness Touch, erstmal hier. Das ist nicht der direkteste Touch, kommen wir gleich nochmal dazu, ist angenehm soft, aber auch hier ein bisschen steifer auf jeden Fall als, der, ähm, als das Topmodell. Nichtsdestotrotz kein Riesenunterschied, weshalb eigentlich die erste Kategorie, die Optik, eher an den Future 3.1 geht. Starten wir mit der ersten Kategorie und zwar zur Ballverarbeitung und zum Touch in diesen beiden Fußballschuhen. Wie gesagt, hier das Topmodell der 1.1 gegen den 3.1. Die beiden Fußballschuhen findet ihr natürlich schon ein separates Review hier auf dem YouTube-Kanal. Ihr natürlich nochmal alle Fakten und auch Keyfacts zum Schuh finden. Hier geht es jetzt wie gesagt nur um den Vergleich und wir starten wie gesagt direkt mal mit dem Thema Ballverarbeitung und Touch. Starten wir mit dem Puma Future Set 1.1, dem Topmodell, das natürlich auch gewissermaßen mehr Features bietet. Man muss sagen, dass der Fußballschuh auf jeden Fall einen angenehmen, soften Touch vermittelt, wenn es aber hier auch zu beachten gilt, dass beispielsweise der Puma Ultra den etwas direkteren Touch vermittelt. Nichtsdestotrotz definitiv kein Nachteil. Hier bekommt der Fußballschuh ein gutes Ergebnis. Was den Fußballschuh natürlich ausmacht, ist das Fusion Fit Plus, das Kompressionsband am Mittelfuß, das den Fußballschuh auf jeden Fall sehr elastisch macht. Man wird unterstützt beim Richtungswechsel, hat gleichzeitig auch einen guten Komfort. Außerdem bietet der Fußballschuh das Grip Control Pro das er vielleicht auch schon von Puma Ultra kennt, das einfach helfen soll, nochmal mehr Kip am Ball zu haben. Und ich muss sagen, auch wenn der Touch nicht der direkteste ist, hat man einen sehr soften, angenehmen Touch, weshalb es hier nichts zu meckern gibt. Der Puma Future Set 3.1 hat mich in der Kategorie des Ballgefühls tatsächlich positiv überrascht. Obwohl wir hier einen Takedown Schuh haben, muss man sagen, dass der Touch auf jeden Fall ein gutes Ergebnis bekommt. Es ist nicht ganz so direkt wie das Top-Modell, aber auch hier wird das Obermaterial nach der Einlaufphase weich. Was zu beachten gilt, hat hier an diesem Fußballschuh kein Grip Control Pro. Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil, weil wir hier sehr gute Gripstruktur Struktur am Fuß haben. Sprich, auch bei nassen Verhältnissen kann der Ball auf jeden Fall gut kontrolliert werden. Außerdem haben wir kein Fusion Fit Blast, sondern nur das Fusion Fit. Sprich, nur am Mittelfußbereich. Ihr habt es gehört, sonst ist es versiegelt. Muss man sagen, funktioniert trotzdem gut, auch wenn man hier natürlich einen Unterschied zum Topmodell spürt weiter geht es mit der Passform und dem Komfort in dem Puma Future Set 1.1 und 3.1, was natürlich auffällig ist und was auch sehr gut ist, dass bei beiden Fußballschuhen das sogenannte Fusion Fit vorhanden ist, sprich dieses Band hier um den Mittelfuß, aber hier gibt es auf jeden Fall Unterschiede, zum einen ist es hier versiegelt und zum anderen hört es hier quasi auf der Außenseite auf, sprich hier natürlich das effektivere Band, sprich, weil es den ganzen Mittelfuß umschließen kann, hier ist es quasi so eine abgespeckte Variante, nichtsdestotrotz funktioniert die sehr gut, also ich habe jetzt hier keine großen Probleme gehabt, man spürt aber definitiv einen Unterschied zur Top-Variante, hier funktioniert das Ganze nochmal besser, weil quasi der ganze Performance zum Tragen kommen kann, da der ganze Mittelfuß umschlossen wird. Nichtsdestotrotz ist der Komfort in beiden Fußballschuhen gut, wenn ich ihn aber hier auch deutlich besser empfinde, weil es einfach nochmal weicher ist und das Band, wie gesagt, um den gesamten Mittelfuß geht. Kommen wir zu einem kleinen Fazit, welcher Fußballschuh ist denn jetzt der bessere und hier gibt es keine allgemeine Meinung, man kann sagen in beiden Fußballschuhen kann man natürlich gut performen, sprich man kann die Leistung auch auf den Platz bringen, aber hier haben wir natürlich den Top-Performance-Schuh, der natürlich auch mehr Features bringt, Stichwort das Fusion Fit Plus. Da sollte man sich einfach entscheiden, ist man bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, um dann wirklich Top-Performance zu haben, oder ist man mit einer, einer guten Leistung zufrieden und einem besseren Preis. Sprich, da sollte jeder für sich entscheiden, aber beide Fußballschuhe, habt ihr im Review gehört, haben ein gutes Ergebnis. Mein Herz steckt aber auf jeden Fall für den Future Set 1.1. Das soll es auch schon wieder zum heutigen Boot-Battle zwischen dem Future Set 1.1 und 3.1 gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, welcher Schuh hat das Battle gewonnen. Definitiv die Feedback da lassen. Diese beiden Fußballschuhe findet ihr natürlich auch unten verlinkt, schaut gerne mal bei Sport2000 vorbei, Link wie gesagt in der Beschreibung. Ein sehr, sehr krasser Fußballschuh, kommt natürlich in den kommenden Wochen weitere Videos, seid definitiv gespannt, das soll es zum heutigen Video gewesen sein, nicht vergessen, abonnieren und die Glocke aktivieren, verpasst ihr keine Videos mehr, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao!